Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich 60 Sekunden bis 2 Minuten und Trade beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Einstieg im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Euro, Australisch, Dollar. Sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Nochmal und noch ein drittes Mal und ein viertes Mal, wenn du das Trading professionell erlernen möchtest, dann bewirb dich für mein Privatcoaching 10.000 k pro Monat. Faktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Die letzten zehn Sekunden laufen. Bis zum nächsten Mal. Adios.